Willkommen zurück zu Mitopia. Das könnte das Finale des Spiels sein. Ab in die Burg von Gomme HD. Die Musik ist geil. Hä? Ah, nicht schon wieder! Der gleiche Plot ist schon wieder, das macht das Spiel aber eigentlich gerne. Ah, das sollte ich eigentlich schon wissen. Naja. Ich finde, Young Mike müssen nun auf der linken Seite und Jan auf der rechten Seite oder irgendwie so. Oh! müssen 4 mit... Ah Vier und vier geteilt! Ah, ha, ha, ha, ha. Okay, das ist interessant. Minimalisten-Kittel. Ich dachte ich schon Kleid gelesen. Kittel. Okay. Ja, habe ich jetzt einfach mal gekauft, damit die Sätze ein bisschen höher sind. Ja, okay, so viel höher sind sie dann auch nicht. Ja, interessiert mich nicht das Outfit. So, weiß. Ah, auf geht's. Ja, kommt mit, Freunde. Wir schaffen das. Ja. Wir gehen links lang, während die anderen rechts lang gehen. Oh Gott, was ist denn nach rechts? Das ist doch noch eine riesige Pflanze oder so. Das könnte hier wirklich das Finale sein, Leute. Im Burg des Dunklen Fürsten, gomma HD. Vorher gegen seine ganzen Handlanger, die Trolle, gekämpft. Ja, und nun jetzt sind wir da, deinen Hintern zu versohlen. Kommt her! Es ist so finster hier. Da kriegt man echt Angst. Sei unbesorgt. Ich bin für dich da. Am ersten Anzeichen von Gefahr kannst du dich hinter mir verstecken. Ich durche von dir, Freddy. Miau. <lacht> Dieses Gesicht so, miau. Schnell, schnell, schnell. Äh, keine Ahnung. Wieder ein Level, was ich mehrmals machen darf. Klar, dass ich das nochmal in, in den Spielzimmer reinpacken, damit das schon ein bisschen länger wird, das Spiel. Yay! Hey, yeah. Brillengeist, der ist, glaube ich, neu. Kann sein. Aber, ey, den kann ich mich nicht erinnern. Bam, bam! Bam! Die überleben das! What? What? das? jetzt mal. aufzustechen Riesenwaffe. Riesen Boom! Äh, ja, reicht. Ist schon wieso schon down das Ding. Das ist das, glaube ich, Folge 40 oder so, wenn ich mich richtig erinnere? Also ja, nice. <lacht> Wir sind schon so weit im Spiel Aber keine Sorge ich weiß schon dass es eine after story gibt die werden wir auch noch machen Nur da wird es nicht so oft folgen geben sobald wir die story durch haben Sobald wir da also wenn dann die after story kommt mache ich dann nicht mehr ständig videos von diesem spiel <lacht> So wie ich es ja jetzt momentan mache Da war ich ein bisschen weniger, da möchte ich ein bisschen abbremsen, ja Es so ist nur die after story Interessiert sowieso nicht jeden. Und daher... Habe ich auch endlich mal wieder Platz für ein paar andere äh, Games. Hm, weil ich habe schon lange nichts mehr Neues gespielt. Um, ja. Bye bye. Bam, bam. Boom, boom. Leben noch. soll das. Jetzt nicht mehr. Den 1100 kommen wir sogar näher. Nicht, dass wir es das interessieren würden, aber. Das ist interessant, weil die Zeit sieht man sowieso immer. Okay, wo führt uns das jetzt hin? Ich würde sehr gerne mehr von der Map sehen. Wollt ihr was haben? Elektrolysekolben. Noch kompliziertere Namen, bitte? der Kost einfach gleich ja, ja, ja, ja. ich habe das Gefühl, dass sie ja am Ende hier nicht gegen ihn kämpfen werden, sondern dass es vielleicht so ein doppeltes Schloss gibt am Ende, so wie bei Mario manchmal der Fall ist. Bei uns fehlen noch ein paar Freunde. Die müssen ja auch noch irgendwo sein. Ne, das ist ja okay, das ist keine, ich dachte, von hier aus sieht das aus, das ist wie so eine, so eine Pflanze, die wartet nur gefressen, die, die, die, die, die mies zu fressen. Aber nee, es ist nur dieses... Äh, Chandelier und hier links ist nur ein Bonus und hier geht es eigentlich oben weiter Ja, ich muss sowieso diesen Weg noch kurz machen. Von daher Kiste Spielscheine Yay! Wollt ihr irgendwas haben? Du willst wieder was neues haben! Ey, Professor, ihr will wirklich mein ganzes Geld fressen, ne? Ich bin außerdem gegen meinen PC gestoßen. Nein! Werte. Ich kaufe trotzdem alles, weil ich immer die ganzen Sachen kaufe, weil, hm, ich weiß gar nicht, einfach, damit es besser ist. Ha. Damit wir besser werden. Und so, oh. ja, jetzt können wir mal hier, ich würde sagen, wir gucken erstmal beim Bonus vorbei. Ja. Erstmal hier im Bonusweg gehen. Du, du, du, du, du. Truhe! Und das war eine Falle. Habe ich mir schon gedacht. Direkt am Anfang der Truhe ist ein bisschen weird. Muss denn eigentlich eine Falle sein? <lacht> Bäm! Alle auf einmal da und ihr könnt gar nichts. Die Falle war eher ein Geschenk für mich. Kostenlose Erfahrungspunkte nenne ich das. Ich <lacht> bin gespannt, wie viele Folgen wir für diesen Turm brauchen werden. Oh, dieses Level wird natürlich mal zweimal machen, super. Oh, wo ist das Licht hin? Nach links. Aua. Oh, eine Banane. Machst du mal die Damas? Super. Cool. Hey. Ist überhaupt nicht weird. Oh, hell no. I am dead. Nicht, wenn ich dabei bin. Nice. Danke, Freunde. Weiß, das ist es sehr nett. Ach, deshalb nenne ich euch Freunde. Weil mich ja recht. Küste. Wir haben ein bisschen was essen. Ja, und dann schaue ich mir noch schnell den anderen Weg an.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 Level up! Bah. Ah, aber nichts neues gelernt, schade. Jetzt geht einfach geradeaus nach oben. Und dann gäbe es hier noch die Kiste. Die kriegt man auf jeden Fall immer. Ja. Dann gucken wir uns doch mal die riesige Kiste auf der Holmold an. Würde ich mal sagen. Ja, ja, bla bla, ne ist mir egal. Ihr könnt labern, das ist mir so egal jetzt. Dauert mir zu lang, kein Bock. Nope, kein Bock. Let's go. Bam. Kiste. Oh, ho, ho, ho. richtig viel Geld, fast 1500 Gold. Das war's oder kommt noch was? Oh. Metallkittel, das hat doch was. I like it, das hat was. <Oxide> Metallicit. <lacht> Hat's was. Oh, so rostig überall. Find ich cool. Zwölf Kette, jo. Freude Spiel. Ach, die wollen immer noch labern. Ja, dann labern halt in sich. Komm, beeilt euch. Oh, schön. Boah, habe ich noch nie gesehen. Yay, so also 10 Freunde super wunderschön voll das sehr, alle nix haben ist so lang will ich ich freue mich aber wirklich wann wir unsere freunde finden die restlichen drei komm das level und dann glaube ich muss ich bei den anderen unten weitermachen die fürsten ist echt riesig Stell dir mal vor, du müsstest hier sauber machen. Bestimmt hat er deswegen all die Gesichter gestohlen, damit die Monster putzen. Das ist es! Das ist die einzig logische Erklärung! Äh... Soll das Witz sein? Ja, natürlich. Veralbert von Mike. Ja, sorry. Keine Ahnung. Theorie. Jesus! Jetzt ist er nur noch ein Jesus und dein Gesicht ist auf diesem Monster. Du bist <lacht> so richtig richtiger Mucki, ist so eine richtig schwere Waffe und einfach... Ja, dieser Klang bei diesem Ja, ich bin der Jesus-Dämon. Vor allem Jesus-Dämon, das sind zwei Gegenteile einfach. Geil. Äh, Mega geht nur auf einen. Ja, Explosionen, aber es geht auf einen. Ja. Bam! Bam! Nee, geht lieber auf die anderen erstmal. Oh, Was passiert. Neue Technik. Gesichtsschutz. Gesichtsschutz? <lacht> so eine Maske. Jetzt sind wir richtig geschützt vor der Pandemie. Das war's dann wohl. Nein, Mike, auf zu heulen. Ne! Bäm! Oh mir geht's wieder gut. Yay! Mike holt nicht mehr. Wir sind alle früher und schlucken nicht drüber. Bam! Was macht er da. Oh Gott, dieser Blick. Beide weg mit euch Alter, der Jesus-Dämon ist überlebt richtig lange Und ja, jetzt, die Frage hat sich übrigens von alleine beantwortet, haben wir unsere Freunde retten. Jetzt Ja, ihr kennt euch jetzt Super Bam Bam Aua! Iiiia! So. Bam! Und von mir kriegst du auch nochmal. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. Piger. Soß. Ecke dich. Jesus. Donnerkeil! Mehr als 200 Damage war das. Ob dank Kinder. Yay! da da Level 15. Cool. Wir ja, haben Jesus gerettet. Du bist bekommen. Na klar, ich bin froh, dass du dein Gesicht zurück hast. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Aber erst muss ich ordentlich ausschlafen. Naja, ist okay. Wir gehen zu dem Gasthaus. Was bist denn jetzt noch? Ach komm, Leute, das ist doch unnötig. Ja, danke, Young Mike, danke. Gut gemacht. Yay! Ich freue mich sogar so viel für ihn, dass wir nun von Herzen Freunde sind. Rechen 2 gelernt. Fällt ein Freund rech mit einem wirklich heftigen Angriff. Er ist richtig heftig, Bro. Ja. Äh, chill mal mit mir ein bisschen. Bau, Level 11 Freunde. Yay! Weitermann So, du kennst von denen, die gerade hier sind, Freddy nicht und Young Mike nicht. Young Mike kennt irgendwie niemand, aber Freddy kannst du gerne kennenlernen. Genau. Ähm. Ja, dann will doch Freddy mal irgendwas. Abendessen. Nein. Hier ja, eine Apfel. Super. Zack, perfekt. Wollt ihr noch was haben? Oh ja, wollen die. Oh, nee. Macho, man. Nee. Warum hat das jede Klasse? Nein. Nein, einfach nein. Stimmt, das wolltest du haben. Komm, ich kauf's dir. Aber dann benutzt es auch, bitte. Genau, benutzt es. Ein elektro da. kannst alle Mücken kaputt machen mit. Was? Krakenkugel? Ist eher ein Oktopus, oder? <lacht> okay, wenn du das unbedingt haben willst. So, aber die Werte nur. Du solltest den Teddy behalten. Ja. <lacht> Komm, machen wir weiter. Zwei Freunde fehlen jetzt nun. Achso, einer muss raus von euch muss mal besser, wenn langsam. Mmh, wer von euch geht raus? Moment. Äh. Das ist jetzt die Frage an Fragen. Wen tue ich jetzt erstmal raus? Ich würde sagen. Ich tue vielleicht Young Mike raus. Oder oh, ist halt ein Supporter hier, ne? Mmh. Young Mike geht raus. Und Jesus kommt rein. Jo. Mich entschieden, so und da oben warten wir jetzt auf unsere Freunde, ah, wie es vor den anderen geht. Wir warten hier oben am Ende der ersten Etage von diesem Schloss so, und jetzt gehen diese vier weiter. 3 nicht 4 3 Pizzascheibe Muss doch jetzt nicht sein Niemand kennt Miku Uäh. Und ich bin Steady? <lacht> okay. Miku ist Level 12 erst selbst, selbst Bunny ist Level 13 Okay, seltsam Egal, hier sind direkt ganz viele Truhen die ich alle natürlich abchecken möchte so, hoffentlich kriegen wir diese Saga mit den Leuten hier noch durch. Oh, bitte schreit euch jetzt nicht. Kommt schon. Okay. Doch, sie streiten sich. So unnötig, Mann! So unnötig! Wir haben schon wieder zwei Wege. Ja, so fühle ich mich dabei. Mhm. Ja, oh, yeah, yeah. nee, ich kämpfe gar nicht mit. Ich gucke einfach nur zu Ich kann nur Streuer verteilen, wenn ich kann nur den Horst spielen Bam. Bam. Ich krieg das schon hin. Ja ja die ja. perfekte Zeitpunkt um ein bisschen irgendwie zu quatschen Also ich muss sagen ein bisschen gefällt mir das spiel sehr es ist äh, ein sehr cooles spiel die Grafik ist schön. Ähm, die Musik ist schön. Hm. Die Story ist bisher ganz okay. Dafür, dass man dann dass das eine Mii. Mii RPG ist. Letztlich ist die Story ganz okay. Ich mag das halt nicht, dass ich sehr viele Sachen wiederholen und wiederholen. Aber naja. Yay, 140 und 140, Juhu. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel bisher. Oh, du willst was haben? Glitzer-Mikrofon! Gangster ist ein Mikrofon. Komm, vielleicht können wir das noch bekommen. Seidenkluft, wen ist das denn? Für Danny, glaube ich, ne? Hab ich die nicht schon? Ne, ja, anscheinend nicht. Okay. Ja. Danny wird nie wieder normal aussehen. Nie wieder. Sorry Danny, du wirst nie wieder normal aussehen. Wirst für immer äh, ein in der Ente bleiben mit seinem Fisch. Für immer. <lacht> ja. Dann mache ich das hier kurz aufs Oh, hell no! Schon wieder eine Furie! Ähm. Wie wär's, wenn wir alle ultra krass drauf sind und die Furie damit durch. auseinandernehmen? Na, ja, das war nicht die Furie. Genau das ist die Furie. Schön viel Damage machen. Haha, nur ein Damage. Haha, Bam. Haha. <lacht> So muss das aussehen. Schön. Kiste! Ein Bom-Bong Mal wie Yeah. Hm. Na gut, wir haben noch zwei weitere Kisten auf der Overworld vor uns. Also. Let's go. Auf, Danny. Abenteuer ruft. Du willst was haben? Herzchen Dress. Okay. Oh, da verschwendet einfach mein Geld, ne? Warum nicht, ne? Einfach mal das Geld von Mike Verschwenden. Das, das, das, das, ja, das kann man ja mal machen, ne? Das ist ja voll okay. Äh, links, rechts, inne, mene, mis das. in der kiste, inne, mene, Mac und du bist weg, rechts. Wenn sie weg ist, dann nehme ich rechts. <lacht> Wir waren sowieso beide, <lacht> egal. Ja, eine Falle. Ist immer eine Falle drin direkt am Anfang. So gut wie. Nice. Ich brauche gar nicht mehr irgendwelche Aktionen betätigen. Wir gucken einfach zu. Yay, yeah, sie lieben sich. Ich glaube, das ist allgemein nicht mehr so viel Gameplay. Das ist ja eigentlich nur so. Äh, bisschen Schätze sammeln. Oh, neue Technik. Weggesehen. Lol. Der Winkelmesser hat uns alle gerettet. Geil. Und endlich kennt ihr euch und es ist mega langsam. Ich kann nicht vorspulen. Diese Bug ist kacke. Yeah. Kann Danny gleich mal ein bisschen mit Nico kuscheln. Ist ja ganz alleine. <lacht> So, nächsten Kisten. Nicht, bitte nicht noch mehr fallen. Bitte was nice Ja, das ist zum Beispiel gut und sehr nice und äh und Ruhe oder was ist das? Boah, sind das viele. Alles voller Schatztruhen. Wir haben es geschafft. Wer kommt und so. Das heißt dann noch meins und das auch und das sowieso. Ich glaube, es geht los. Das wird fair aufgeteilt. Das ist auch noch! Das sieht besonders toll aus! Das ist Seien Sie hüpfen! Ich bediene mich so lange einfach! Okay! Hä, hey, aber hier ist das Ende! Hier gibt es keine nicht mehr! Was habt ihr denn da gesehen? oder was? Egal, komm! So! Let's start, go! So, damit sollten wir dann... Oh, hier ist noch ein Level. Bevor wir dann zu den anderen stoßen. Okay. Vielleicht meist sogar noch heute in der Folge. Um das Level da oben. Weil das hier auf jeden Fall, das können wir noch hin, aber das andere weiß ich gerade nicht. Hm? Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Hm? Ah, danke. Okay. Nice. Musik ist nice. Spielscheine. Ja. Ich habe schon überlegt, ähm, wenn die erste Schatzruhe dann nicht der Gegner ist, dann muss es halt nicht die zweite sein, ne? Ja, es war die zweite. Ja, ja. Weep, weep. Nice. 1, 1, 1, 1 Gesichter gerettet. Ich freue mich schon, wenn er überall zwei steht. Level Up für Bunny. Obwohl es gar nicht am nötigsten hat. Trotzdem nice. ich dachte natürlich nicht nice im Level Up, ne? Gut, ähm... Vielleicht mache ich die Folge einfach ein bisschen länger. Ich kann es gerade sowieso nicht ganz einschätzen. Ähm, ja... Dann machen wir dieses Level noch Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann weiter im Schloss um, weil das ist natürlich nur die erste Ebene Geht noch viel, viel weiter, natürlich Rechts Ich hab... Na, das hat auf jeden Fall eine Banane gegeben Zumindest nichts schlechtes Girlfriend Oh, oh, wer das für sein mag.